Die Königsdisziplin ist Abo. Ne? Musik, Abo. Äh, Leute, von denen ich, die noch nicht mal richtig eine E-Mail geschickt kriegen, haben alle ein Spotify-Abo, wo ich immer denke, wie kriegen die das hin? Das sind 9 Euro im Monat, das sind 120 Euro im Jahr. Hm, gar nicht schlecht. Können, manche Versicherungsvertreter würden sich äh, freuen, wenn sie irgendwie regelmäßige Zahlungen generieren könnten über den Abschluss einer Altersversorge. Aber die Leute schließen einfach lieber ein Video, ein Spiele-Abo, ein, hier haben wir so aufgeführt, Netflix, Video. Steam ist ein Computerspiele-Abo. Äh, natürlich die ganzen Datenverträge, die auf dem Handy laufen, da kann man gerne mal 100 Euro für ausgeben. Netflix kostet, glaube ich, 18, 16 Euro. Steam, glaube ich, bis zu 30 Euro im Monat, das läppert sich. Wenn man das alles zusammenpackt, kann man sich fragen, kaufe ich Musik und Filme und Spiele oder mache ich eine Altersvorsorge? Und äh, das ist gerade ein Problem der Versicherungsbranche. Die sind einfach tot So Und die kriegen es dem Kunden nicht verkauft was sie dem liefern. Netflix, wenn gucken, klick, klick, versteht jeder. Äh, hier bitte les mal durch, kleingedrucktes äh, Schadenfall, Antragsformular, äh, äh, ist irgendwie unsexy. Ich glaube, da muss man eine ganze Menge machen.